Jo, 20 Uhr ist ein bisschen früh, aber passt. Aber ihr habt ja. euren Spawn auch auf, auf eurem Zelt, ne? Ja. Ja. ja. Ist jo. jetzt ein bisschen früh noch, aber... Ja! Wir müssen erst alle noch mal ein bisschen trinken und essen. Wie immer. Und dann gehen wir halt los. Gib mir einen Tropfen. Not bad. Ähm, bei mir sind. leuchtet meine Hand. Was I mean, ist denn das dann? Das ist wahrscheinlich was Bottled Alright, Shadows. What you got now? Da okay, tropfen <lacht> schon die, die Tropfen runter. Okay, perfekt. Runter. Trinken ist gut. Ähm. Oh, oh, oh, oh, okay, okay, okay. Okay, Mary. Das würde ich auch so essen. Okay. Das ist mein Wasser. Wir trinken euch voll. Ja. Ich nicht. Mein Wasser ist hier ständig über woanders. Ah, aber da oben. Okay, ich bin komplett also Also cool. unser, unser Behälter hier, der, der bringt irgendwie nicht so viel. Ja, Walle! Wir können nicht alles auf einmal machen. Ich glaube. <lacht> <lacht> Gleich so. Äh. Ja, wollen <lacht> ähm, wir nicht. Wir wollten. Genau, also praktisch noch mal Richtung Baum. Wo ist denn okay, der? bin ich vielleicht gerade am. Ähm, warum kann ich den nicht trinken da no? oben? Wen denn? Das Wasser hier von mir? Hier ist nichts. Hier ist keins. Ah, oh, okay. Das erklärt das. Du kannst, du kannst hier so rüber hüpfen, wo ich jetzt bin. Da hat noch einen. Hier. Steckt hier bei mir. Mhm. Oh. Überhüpfen. Jump and Run. Hast du doch geübt in Dings, äh, in Nühes. Mhm. Geht was? du oh, was? ey, Das war schon klar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gemeinsam <lacht> zum Baum. Oh. Warte, ich, ich hol's dir runter. Ja, er Ja, alles ja, gemacht, er hat's gemacht. <lacht> es klingt so falsch, ey, wenn man <lacht> nicht weiß, wo man was ihr redet. <lacht> ja, ich Zum so Glück sein. sieht man ja, was wir machen. Ja, ja, ja. ja ich mach eine Tonsport raus. Äh. Oder wo ist denn der Baum? Oh, wieso ist die jetzt akro? Oh In die nein. Ja... Kann mir jemand helfen? Was denn du das ist eine was denn du? Ach komm, ne? Ne Böse! Eine nicht. von den Großen! Hey, Hilfe! Ja, uh, komm. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da! Oh ich hoffe, wir wollen den <lacht> Einfach zu mir kommen. Hi Brudi! Die ist weg bist. von mir. Naja, die ist weggerannt von mir. Okay, also lass mal zusammenlaufen. Aha. Jetzt wieder okay. Saft. Wieso ist das jetzt schon wieder Akromusik? Nee. <lacht> ja, Was bleibt ihr denn? Ja, wisst ihr, die sind doch alles bei dir. Spinne, <lacht> ah, äh, Spinne, Spinne, Spinne, geht weg, <lacht> weg, geht weg, geht weg. Okay, wir müssen halt die Stelle finden mit dieser ähm, Dose. Ich weiß halt nicht, wo die war. Wir ja, müssen zum Baum und dann. Wo ist der Baum? Ich sehe den Baum nicht. Rechts, rechts von dir. Also. Hier hinter dir, hinter dir, noch weiter, noch weiter in meine Richtung, wo ich hingucke. Da, wo wo ich du hingucke. hinguckst? Ja. Aber da! Da, da sehe oben. ich noch Blumen. Ah ja, genau. doch da! <lacht> hm. Okay, langsam. Lass mal nicht so krass rennen. Immer rennen. Ist da ist Walle. Rennen. Ich okay. hab einen Stecken ja, halt. gefunden. Ich höre okay. halt Dinge, Leute. Ja, da vorne links von mir ist, äh, rechts von mir ist die Spinne. Ich gehe hier ganz schnell ganz schnell. Die Spinne kämpft <lacht> gegen eine Ameise. Ja. Oh fuck, da sind noch mehr Spinnen. Peter, this isn't one of your oh, oh Scheiße! Oh Scheiße! Was macht die? Was oh, tut die? Oh Scheiße! Lauf! Das Schneckenhaus, Alter. Ja, das hab ich auch gefunden. <lacht> oh Scheiße! Oh mein, ist das ist ein Schirriger. Oh mein Gott. Oh, ich bin im Spinnennetz fest. Schleimpilz Pilz verbraucht. Jeder für okay. sich, jeder für sich. <lacht> gar... sch Schau, ich glaub, ich okay, oh mein Gott, hier ist auch eine Schwelle! Oh. Oh, oh mein oh, Gott, ich bin dead. Du musst hauen, hauen. Aber ungefähr hier wollte ich tatsächlich so grob. Warum? Nicht warum? Oh mein um... Gott, ich bin dead, ich bin dead, ich bin dead. Renn, renn, renn. <lacht> Ich durch, ich weiß nicht, wo es. Und es ist, keine gute Idee, dadurch. Äh. Äh, hallo, Anne. Hi. Ja, das oh ist eine Mini-Spinne. Leute, die sind 15.000. Rechts kommt eine Fette. Ja, wir laufen mal wieder zurück nach Heimat, ja? Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch, ich hab gewonnen. Ich hab's geschafft, ich hab nur durchgespielt. Ich Mini-Spinne -mini hinter Okay, gehabt. mehr Spinnen. Und irgendwie, du hast gewonnen. Ich hab's durchgespielt. Nicht weiß das nicht. Okay Leute, Ähm, so, so geht es nicht. Hm, ich wollte wo ist Torben, oder? Ich check's nicht Mann. Ich bin wieder hier beim TikTok. Ich mache das jetzt mal kurz allein und versuche das zu finden, was ich finden will. Ohne dass ich in eine fucking Spinne laufe. Ging doch was, willst, auf. was willst du denn für Also, es kommt doch immer dieses Geräusch. Oh, du hast ein Blütenblatt entdeckt? Ja. Ja. ja okay. Ich brauch ähm, die doch für mein Pürier-Ding. Ich weiß. Es heißt ich nicht, das? dass du sie entdeckst. <lacht> ähm, also, es kommt <lacht> doch, <lacht> doch immer <lacht> dieses Geräusch. Ne? Ja, ja, bei mir ja auch gerade. Es kommt mhm. doch immer. Ja, und wenn das kommt, warte mal. Ja, genau, ich will auch zu dir, aber zwischen uns ist die Spinne, wo bist du hingekommen? Ja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> erscheint, <lacht> erscheint die ja, ich habe es, ich habe es, hab es, ich habe es, ich habe es. Ja, okay. <lacht> ich habe es, ich hab's, weil das du gerade Ich wollte es finden und suchen und so. Genau, weil links unten erscheint dann so ein Häuschen-Symbol und dann werden die Dinger... dann wird's grüner, desto näher du kommst. Ja, und das wollte ich halt finden, weil dann können wir wieder neue Sachen. Ähm. Cool, weil du mir jetzt gesagt hast, sonst hätte ich das nie geschafft. Ich versuche zu dir zu kommen, ohne zu sterben. Mal gucken, ob es mir ist gelingt. Er ist direkt vor uns. Also. Oh, man kann jetzt auch dieses ASL-Terminal hm. immer benutzen. Terminator. Okay. Gibt <lacht> eine neue Quest. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche, außer dass auch den Rest. Also, ich habe eigentlich nichts von dem, weil wir die. die dem. <lacht> äh. Alles, was Oh, hier ist eine Geschichte. Oh. Aber die wollt ihr bestimmt nicht hören, ne? Ihr seid nicht so die Zuhörer. Klar, voll drauf, ey. Komm mal ran. Mm, nee, ich glaube, da war der nicht so. Das ist eine mini spider da. siehst du. <lacht> ja, die, greift mich, die backt hier rum und die greift mich an. Kommt die hier hoch? Nee, die ist hier okay. Ja. Ah, hier sind ja auch die Blütenblätter. I got it. Ich bin ja. einfach hoch und haben so eine Spinne. Irgendwas hat mich angefaucht. Ja, eine, Sp eine Spinne. Mhm, Ich renne mal rennt einfach. Die auch hinterher. Ja, okay. Das ist die große Spinne. Die ist weg und ich bin am Wasser. Da ist noch mehr Eichel. Da oben ist so, ein, so eine Lampe oder sowas. So, wo seid denn ihr? Ihr seid da. Oh, ich Gott. die Lampe da oben anschauen. Uh, rechts neben mir ist eine fette Spinne. Die Lampe. Können wir mal irgendwie mehr zusammenbleiben? Ich finde es so sehr schwierig. Ja, und hier die? waren wir vorhin schon. Jeder mehr. entdeckt halt einzeln immer irgendwas. Das ist veranstrengend. Ja, hier waren wir vorhin schon. Hier müssen wir irgendwas auch machen. Ahnung. Oh, wahrscheinlich können wir die Blütenblätter auch von. Ich bin hinter dir. Oh, lass mal hier die Eicheldinger noch abbauen. Oh, ich hab ne Schaufel. Das Teil hier vor uns. Oh, perfekt. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Eine Made. Ich Oder hab war, Made. Das war das jemand von euch hier oben? Eine Made? Oh ja. geil! Oh, die erste Madenhaut. Hä? War, war die einfach da so rumgelaufen? Nee, die, die ist da im Boden gewesen. Das waren die, die im Boden rumkriechen, die man rausbuddeln muss mit dem mit der Schaufel, hm. wie du gesagt hast. Das ist ein guter Hinweis. Meinst du, wir können auf diese Blätter? Ich glaube auch, weil also vorhin, vorhin konnte ich schwimmen. Oh Gott. Es sind halt auch andere Kreaturen hier. Wir müssen ein bisschen oh, aufpassen. Oh. Okay, <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> wieso, wieso holt er manchmal eigentlich so. ein Ding raus, so ein Fallschirm und manchmal nicht? Ich verstehe es nicht ganz. Wieso holt er manchmal was raus und manchmal nicht? <lacht> <lacht> Ich habe, ich hab so, so, so einen Fallschirm und manchmal holt er den raus. und und drinnen, hier unten drin sind langsam. so Kaulquappen. Kann man die wohl auch erschlagen? Hier drin im Wasser? Kaulquappen? Mhm. Sind da keine Fische? Also Im Trailer habe ich so einen fetten Koi gesehen. Das war ja, nicht so. Bisschen ja ängstlich muss ich sagen. Also ich war kurz drunter und dann habe ich so eine Kaulquappe gesehen. Krass. Oh ja da. Mini Fische. Ja. Oh. Also wenn du so eine sowas unter der Erde hast, alle? Ja, dann, dann, sag ich dann, ich dann, ja, dann müssen wir die immer gleich und Ich ausbauen. hab die Schaufel. Ich hab auch eine Schaufel. Oh mein Gott! Ich da, mag, hier, so ist hier ist Geschlinge das unter der und so, dieses Erde. Warte. Aber hier ist um. aus Spinnenweben. Könnte ja, vielleicht nicht. gefährlich sein. Ja, da oben ist eine große Spinne. Du bist zu nah. Markier die mal. Markier die mal. Alter. Oh ja. Nicht hier vor mir ist es. Nee, ja, ich glaube hm. glaub, das ist zu nah. Einer... Hm. Lass mal hier am Rand ich ein bisschen bitte. noch weiter gucken. Oh nein. Oh, das wird sorgt. Ich, ich check's nicht ganz. Wieso kommt es manchmal, manchmal nicht? Was meinst du? Äh, links ähm, ich glaub, Shift muss ich drücken. Mein Fallschirm. Links Shift steht da. Jetzt, mal Jetzt hier runterspringen. Oha! Ah. Okay. Ob wir irgendwann zu diesem Ding kommen? Ich will da oben ja, zu diesem Monster hin. Meinst du, da kommen wir hin? Ja, safe. Welche Monster? Da habe ich markiert. Da rechts. Wo oh, so. Oh ja, ich ah. hab Durst. Perfekt. Was? Ich glaube, sie haben was zu trinken. Ja. Oh, da ist auch was Schönes. Da waren wir noch nicht. Wo denn? Da auf meiner Markierung. Oh ja, lass uns da hingehen. Ja. Können wir ja nicht nicht die Seerose hier gucken. Oh, lass die Trink, Blütenblätter was. nehmen, aber aufpassen auf die Spinne. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, Torben. Die ist hinten, die ist da hinten an, an der Lücke, da? Ja. Oh, da sind viele. viele, viele, viele, viele, viele. Ich geh mal hier rein. Ah, weiter. ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir kommen da noch gar nicht hin, weil wir da. Ja, vielleicht ganz außen links sein Geht das da durch? Ganz außen links sind welche. Da war gerade eine Spinne noch. Oder ist sogar. eine, ja, eine kleine Spinne. Oh, was, ist, was bist du denn? Ähm, Torpen, Torpen! hinter dir. Huch. Aber hier schwimmt total was Riesiges im, im, im Ding rum. Ja, ja, ich, ich bringe euch bring eine kleine Spinne mit. Oh, okay, let's nee. do this. Ach so, klein? Ja, okay, dann. Ja, vielleicht okay, dann geht's jetzt auch wieder. Spinnenpfeile, ja, ja, die, die nehmen wir, oder? Die nehmen wir aber mal richtig. <lacht> die, die nehmen wir mal Randa. Ich brauche halt noch diese Dinger für Pfeile, diese Distel-Dinger. Das wäre cool, wenn wir die noch finden. Aua. Spinier Junior. Aber ja, wir noch noch blocken mit Rexklick, ne? Wenn die einen Wusste ich gar nicht. Okay, das habe ich ihn geblockt. Wieder geblockt. Ding dumm ding! Sehr gut. Hey, okay, okay, okay. okay, okay <laughs> <lacht> ich, machen wir auch <lacht> ich bin ziemlich tot und. Äh ja, dann ergeben sie zurück. Ich blocken sollen, ne? Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, ja. Deinigt sie! Ich, ich brauche kurz was zu essen. So, die stand. Und ja, die ist halt hingeschaut, da kann ich nichts tun. Scheiße. Ja, jetzt haben wir sie. Willow! Willow! Willow! Willow! Oh, ich, hab, ich bin vergiftet. Thanks for saving me. Nach dem Tod wirst du am letzten gesetzten Respawn-Punkt wiederbelebt. Du kannst respawn. Ja, okay. So, wo sind Disteln? Hier ist doch auch irgendwas Spitzes. kann man das ja nicht. Oh, tau. Mein Speer ist beschädigt. Ah, hier ist ein Distelstachel. Wo, wo, wo? bei mir. Ah, da. Übel, Ich glaube, man kann jetzt durch. Ich gehe durch. Ich gehe durch. Ich gehe auch in. Oh Gott, Tom, Tom! Nein, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Warum willst du da durch? Irgendwas hat dahinter aber ganz schön komisch gekriegt. <lacht> oh, warte mal, kann man hier hochklettern? Links? Ah. Wohin willst du, Tom? Ah, <lacht> ja, da kann man hochklettern, safe. Ab zur Dose. Ich, ich hab 52, Dose an der 52 links. Stacheln. Ja, super, warte. Ja. ja, super, wieder schön signal Hä, hey, nein, ich bin, nur, ich bin nur traurig, weil ich, ich, liebe, ich liebe halt ähm, den Bogen. Hm. Wir haben halt noch nicht genug. Material. Material? Material. <lacht> Material. Material. <lacht> Material. Material. <lacht> nee, man kann hier doch nicht äh, klettern. Nee, ja, hätte ich auch gedacht. Man Aber hier. Jetzt warte ich mal. Lala, lala, lala. Ich will da vorne ja, hin. Ja, ich will da jetzt vorne hin. <lacht> Ey, das Schleiche hat mir gerade einfach mein Leben gerettet. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ihr ja, wart. Was Ihr seid, seid so ich schnell. Hier ist Isa ah. da hinten schon. Hier ist eine Baumwatze, die, ja, nee, ist, die ist, okay, okay, okay, die ist aber nicht... die ist Torben, der überall rund durchrennt. Wie immer sagt, ich renn los. Okay, sie ist ja. Leben. die dies aber nicht nett, ne? das weißt du, glaube ich. Okay, kann okay. Ich, kann ich ja, ja, ja, ja, ja durch. Ja, ja, die ist nicht nett. Torben. Ey, Wir müssen, wir gehen Ach, mal zur Walle. Walle ist unser Kämpfer. Wir müssen jetzt die zu Walle ziehen. Kalten zu Walle. Aber hier vorne ist auch hab jetzt, eine Spindecke. Pfeile im Bogen. Ich, ich kann jetzt schießen, ich habe jetzt 30 Pfeile. Moment gut. mal, das ist ja der Baum zwischen uns und dir. Die, die hat Akku verloren, alles gut. Uh. Ich kann die Biene abschießen, ich glaube, das ist gut. Der, der ist gut. Oh, ich habe sie gehittet. Das ist Ist, glaube ich, aber auch Akku oder Ja, ja, ja, die macht mir jetzt Aua. Hilfe. Ach, Walle. Du oh, bist halt. Du bist woanders. Oh, hier, hier piept wieder was. Ich muss da rein. Bei mir, bei mir, bei mir Anne. Ja, aber ich, ich gucke kurz zur Walle, falls du Hilfe braucht. Moment. Ja, ich bin okay. jetzt gleich tot. Ich habe in die Dose gekaltet die Biene. Oh mein Gott, sie ist wirklich in der. Ja, da kann ich. <lacht> wie soll ich sie. Okay, ich warte, dass sie rausfliegt und dann. Ja, die hat Stachel verloren. Auf. Okay. Fliegt sie. Ja, die. die buggt da rum. Oh, ich glaube, ich weiß nicht. Du hast ist. auch da reingelaufen. Ja, ich dachte die, nicht, dass sie reinkommt. Ich glaube, glaub, dass ich du hier nicht, dass den, den, den Saftdinger den Saft, äh, bauen kannst an dieser komischen, an dieser oh, du Getränke. Kommt rein, töte die Biene, jetzt los. 15 Und, Sekunden. Die ist zu so strong, Walle. Nein, mit zu zweit geht es. Die ist zu strong. Tom ist nicht hier! Ich bin 10 so weit Sekunden! Walle, wir oh holen den Ludel Ruhe. Das, das können wir so nicht machen. Ich will es nicht auch noch drauf geben. Ich habe nicht mal einen Verband. Warum oh, machst du das auch? Ich dachte nicht, dass, die, dass ich die treffe. Ich habe die aus dem Kilometer abgeschossen. Der ist drinnen. Tom, der ist drin. <lacht> Tom. Also, Tom kommt in der letzten ich Sekunde. Und du bist. Tom, nicht gestorben. Eischen, da ist eine Biene, Mann. War, die Walle war nicht flott genug für die Biene. Oh, da hat der Spiel. Hier sind nur Gegner. Tom, Tom, Tom, jetzt komm mal zu mir, wir müssen zurück. Weil Walle spawnt jetzt an der... Oder, ähm, Walle, ja, ich schaffst du zu den euch. Weg? Okay. Äh, da, wo ich jetzt markiert genau. habe. da, wo ich markiert habe, da meine ich, kann man das anbauen. Okay, schau mal kurz. Ihr baut irgendwas an. <lacht> das macht das? Was treibt ihr denn? Ja, aber ist ja... Also zwar, habt ihr es gehört, dass zwei Pflanzen legal sein sollen? Selbstanbau. Das ja, Bei Cannabis-Legalisierung. Ach, so, ja, ja, ja. Ah, das... Ach so. Hier, hier, das hier. Meinst du das? mhm das kann sein ja aber wäre halt total scheiße also im Sinne von muss man ja jetzt mal hier herrennen also im Sinne von ja probier mal kannst du das nicht bauen achso du hast nichts zum bauen nee ich habe die Materialien jetzt nicht da seid, seid ihr da jetzt noch drin ja holen oh, wir Materialien nicht bei mir mit gut mit, nee wir sind nicht ja wir bei sind aber in der Nähe also alles gut wenn du kommst dann kommen wir auch ich bin schon da <lacht> Wir kommen ganz schnell, wenn du auch kommst. Ja, los geht. weißt du, das, macht uns, das, das hilft uns einfach auch dabei. Wenn, wenn du kommst, dann hilft uns das Nein. einfach. Und Fabio Nein. sagt, wie er mich einfach verkauft. Das haben wir nur Nee, Absicht aber gemacht. die Biene war mir zu strong. Ja, ich hab's ja gar nicht probiert. Ich hab dir zwei Hits gegeben, die war schon vielleicht. Die laufen ja gerade nicht so, wie wir vorhin waren. Hä? Aber ich laufe ja auch ganz falsch, ich trottel. Wohin gehst du denn? Ja, irgendwie, ich bin zu deiner Markierung gelaufen. Aber das ist immer noch drin, in die Schein Biene. Wird. Die Biene ist weg. Warte mal, ich geb dir gerade mal deine... Warte mal, bleib mal bei mir. Bitte, ich habe deine ganzen Pfeile aufgesammelt. Danke. Ah! Und jetzt los? Ich sterbe. Aber hier mich anmachen. Ne? Wie viel hat sie an Leben? Ja, schon viel. Ich habe fast keinen 2% Schaden gemacht oder so. Okay, alles gut, ich bin safe. Ja, weil wir die Akku jetzt haben. Ja, warum? Ich, ich hab nicht <lacht> gesagt. <lacht> wir kommen zum Helm. Ja, sie ist, ist ab, sie ist, ist ab. Ja, von dir. <lacht> Nee, die nee, aber auch von euch, weg. von euch. Ich, ich, ich da, liegen aber, da liegen aber zwei von meinen Pfeilen. Die hätte ich gern wieder. Ja, und ich habe halt gerade nochmal Saft gesammelt und dann auf einmal. war sie da. So, ich würde jetzt gerne meinen Pürierstab bauen. Können wir das machen? <lacht> <lacht> ja, wir gehen jetzt gleich. Aber ich will auch sowas. Warum kann ich das nicht machen, was du da hast? Weil ich keine Pusteblume eingepackt habe. Ne? Die, die einfach nur Pusteblume abbauen. Aber ich hatte welche in die, die Kiste gelegt. Ja, aber wir können auch jetzt. Hier bimmelt's wieder. Warte, was jetzt, wenn's bimmelt? Ja, dann Hallo ist eine. ja in der Nähe so ein ähm, Ding, ähm, so ein Labor. Aber was ich nicht weiß, ist, ob, ob das dann neues ist oder ob es bei alten auftaucht. Wie habe ja schon Grüße, Grüße von Fabio, ne? Fabio! Ja, und was ist, wenn es bimmelt? Was muss ich dann machen? Ja, dann schaust du links unten. Das Game ja. ist und das Grün, ja, das es ist müssen halt gespielt. mehrere grüne Punkte ah. werden. Also ich habe bisher immer nur jeweils einen. Auf jeder Seite. Ja, da musst du es halt so laufen, dass es mehr werden. Bei mir sind es zum Beispiel schon zwei. Ja, bei mir sind es auch zwei jetzt. Ja, also wir sind close. Oh. Ja, wir müssen eher, eher in deine Richtung. Ja. Ja, vor allem mit oh, ich den beiden. Ich weil ja das... wieder. Warte, müssen... Wahrscheinlich hier unten. Ne. Oh, jetzt habe ich es wieder verloren. Hm. Hm. Hm. Schwierig. Boah, der, ja, ist Das ist ja immer so viel höher. <lacht> <lacht> oh, wie ah, weit da springst so. du? Ihr seid doch nicht in die richtige Richtung unterwegs, oder? Boah, ist das übel. Also. Gar nicht mehr so einfach. Bei dem Bogen auf Range. That's not so bad. Ja, keine Ahnung, ich finde irgendwie nicht. Ja, vielleicht ist hier, ist, hier geht es auch irgendwie in so eine Höhle. Es kann sein, dass es hier runter. Also hier, hier bei, drin mir drin ist oh, bei mir ja. ist also es. Hier bei mir habe ich maximal. Hier bei mir. Guck, da ist irgendwas mit Eicheln versperrt. Kann sein, dass es da reingeht. Boah, ich, oh, ich will diese Eicheln abbauen. Und hier oh, wow. ist. Guck mal, das war vorhin auch schon. Ich weiß nicht, was ist das? Wegmarkierung oder was ist das? Ich hab einen Marker gesetzt. Ja, Darum, ich glaube, die Da drunter geht's, da geht's. Auf vorbereitet, jeden Fall. weil das halt hier was wichtig da ist. Bombe brauchen wir nicht mehr. Ich brauche keine Gegner, ich habe ja, ja euch. Ja genau, diese Warte mal. Warte ähm, brauchen wir, bei the way, auch für die Pfeile. Also das ist gut. Wenn eine, danke schön für die. mal, oh, was sind hier? Hönsebol. Das ist böse. Oh, ja, das ist böse. Ui! Der schießt. Ich habe ein Höhensymbol. gemacht. Bombardierkäfer. Oh. Dankeschön für den Kann es sein, dass wir den hier locken müssen, dass der da das schießt auf die Wand? Kann der schießen? Ja, ja. Ui Ui, ui, ui. Er schießt so Säure oder sowas. Und hier ist ein Viech im Boden. Ja, lass ihn mal, mal da so hinlocken. Ah, okay. Ich weiß es nicht, ob, ob das ob das die Lösung ist. Das kann sein. Weiß ich weiß es auch nicht. Das ist ja einfach eine Schaufel. Ja, wie weit? Der hat ja so säuremäßig was. Hm. Ich weiß halt nicht, ob das Aber Säure ist hier hier hier. Ja, hier. Ja, ja, schon warm, wie ich kommt. Alter, geht's dir noch gut genug hier? <lacht> ja, das ist übel, gell? Ich brauche glaube ich ein bisschen hier. Ja, ich glaube, wir sollten auch zur Base, weil ich habe ja eine wir haben ja jetzt eine Markierung hier. Mhm. Ja, weil okay. ich bin auch recht low. Also Nein, aus irgendeinem Grund habe ich das Gold Gold Gold nicht gehört. Ich hoffe, es lag nur daran, dass ich es ja, nicht gehört habe. nach Haus. Was sag ich mit dem Marienkäfer? Warum darf man den nicht, nicht verletzen, was du gesagt hattest? Nein, der kann halt sehr aggro werden. Also so habe ich es zumindest im Kopf. Okay. Oh mein Gott! Hier leben, leben! Erdmilben, <lacht> Ja, ich habe keine Schaufel, also wenn ich was sehen muss, muss ich das machen. Ich habe eine. Soll ich mir aber auch eine bauen? Ich glaube auch. Also weil, ja, verkehrt ist es nicht. Ein Safttropfen. Geil. Let's go, ich baue mir jetzt einen Pürierstab, ist das in Ordnung? Und <lacht> <lacht> <pariert>. <lacht> mach, mach, mach du nur. Mein Speer ist ziemlich kaputt. Ich brauch einen neuen. Kannst du ihn auch reparieren? Ja, man kann ihn irgendwie reparieren. Ja, das wäre natürlich auch cool. <lacht> so, aber ich brauch die Brocken. Und jetzt mal gucken, wie kann man das reparieren. So und dann. Und dann zwei Knoblauchstängel, würde Wie, ich habe mich zum Braten. Hä, ich habe doch Fleisch? Dachte ich. Hä? Wie kann ich das denn reparieren? Hm. Ähm, weiß ich nicht. Was ist das jetzt? Verdorbenes Spät Fleisch haben wir reparieren. nicht, ne? Nee, aber jetzt kann man da nämlich die, die, die Sachen hier reinbringen. Ich kann endlich mein Pilz-Ragout bauen. Ah, das wird Zeit. Oh, die Pflanzenbrei. Cool. Ja, ich ja. Weiß nicht. Das ist cool. Das ist richtig cool, Tom. Das ist so science. Ich ist wieder irgendwas gemacht. Dann braucht man auch nicht zwingend immer Fleisch und so, das ist cool. Ah, endlich mal vegetarisch essen, ey. Oh, Ach, endlich, ich ja ey. Die ganze Zeit die <lacht> Fleisch ich meine, wir Scheiße haben bisher, muss halt, wir haben ja die ganze Zeit Insekten gegessen. Eigentlich ist es du ja eine also Frage, ob das so die Art von Fleisch ist. Ja, das ist jetzt Pitz die Frage. Maden. Wo no. ist frei einfach. Muss der Brei Aber unser Auf Auffangbehälter hier, der ist irgendwie, der bringt Walle. Ne? <lacht> was? Nee, der <lacht> bringt noch nichts. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Ähm, wenn du weißt, wie es geht, dann stell ihn woanders hin. Man kann den ja verschieben. Ja, ich ich dass man den nur da einfach befüllen muss, selber, glaube ich. Hä, ich habe irgendwie gerade was gemacht. Ach so, das dauert, bis es rauskommt. Ah, Also Wieso it. kaufen ich, wir uns dann eigentlich ich, nichts von diesen 3000 Punkten? Von Wissenschaftspunkten? Hm. Naja, wir, haben, wir müssen ja... Wir müssen so, nicht. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Lass das mal lieber. Ich schaue es mir mal ja. an. Die, die am wenigsten Überblick okay. Kochen für Anfänger, was ist denn das? Ja, da kannst du besseren Stuff machen. Ja, kombiniere Zutaten, um verschiedene Speisen zu kochen. Heißes und klebriges Fliegenfleisch auf knusprigen Chips. Oh. Mhm. Ja, genau, da gibt es halt mehr so Sachen. Dann kann man die Base ein bisschen pimpen. Kiesel oder so. Fackelverbesserung hält halt länger. Wäre auch eine Idee. Torben, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ich, Jenny nee. streamt Fortnite. Was ist denn da los? Ja, das sie ist. Sie ist unter die was uh, Streamer was gegangen. Denn, was ist denn da los? <lacht> hier ist irgendwas fertig. Ja, ja, warte mal. Lass mich das mal nehmen. Ich wollte mich hier mal. Du bekommst das, ne? Ich habe einen Pilz-Smoothie oder so gemacht. Den hätte ich gern. Okay. Soll ich das mit dem Kochen kaufen? Oder mit der Fackel? Äh, mega. Was du denkst, was sinnvoll ist? Ich finde oh, ehrlich gesagt, da wo wir das Movie-Ding Das Ding ich gesehen. Oh. Die Quest habe ich gesehen, Fakke. die stand direkt da und ich hab's nicht gecheckt. Jetzt mit der Wegmarkierung, was das ist. Aber da muss ich da. Wir müssen nochmal an den Baum und oben an dem Baum hängt so eine Lampe. Und ähm, an der Lampe muss man so eine Wegmarkierung hinmachen, so wie vor der Höhle. Okay. Das müssen wir noch machen. Tust du da die Sachen rein? Da ist der Falle. Ja, <lacht> da gleicht sich das Eis geschnappt Chibi. wieder. Achso, oh, nee, also nee, nee, das nee, ist ähm. bisschen hier rum. Kann ich denn nur eine nee, sagen? Ja, weil das mir alles hier unterstellt wird immer. Ist das ist. Hm? Weiß ich auch nicht. Stapel aufnehmen. Ich, ich weiß schon wieder nicht, was wir hier tun. Ha, äh, sind da nur zu, hast du nur zwei von den Dingern übrig noch? Was denn? Von was denn für's für Dinge? Ach, ich mache einfach selber noch. Ich habe die, ja, ich habe alles genommen, reingepackt, was ich... Es dauert halt immer ein bisschen, bis das fertig ist. Ja, okay, ja, alles gut, verstehe. Haben wir gar nichts mehr zu essen hier im Ding, hey, hey. Ja, ich, das kriegen wir schon oh. oh. hin. It's pretty good. It's pretty good. Ähm... Um, Ich glaube, ich muss jetzt noch mal so eine Kiste machen für Werkzeuge und so. Da. Oh, eine bessere Fackel. Was ist das? Fackel Plus? Sag mal, hast du mir irgendwie zugehört eigentlich, oder? Ihr redet rede nonstop über irgendwas, und ich guck, lest ja selber ich das durch. Ich hab Sachen dich extra durch. gefragt. Ja, nicht gesagt, mach, ich was hab, du denkst, ich was wichtig ist. Ich hab die Wissenschaftspunkte ausgegeben, weil ich mir dachte, genau. es ist sinnvoller, eine Fackel zu machen, die länger hält, als Jetzt noch krass viele Rezepte, jetzt wo wir den Smoothie Maker haben. So. Ja, und du hast gefragt und hab gesagt, ich hab gefragt, ich hab gesagt ist egal, mach, mach was du für Ja, dann habe ich aber hast. noch erklärt. Ja, da scheinbar. hab ich da nicht mehr zugehört. Sind das, weil sind das ja. deine Müsliriegel, die hier liegen? Wo? Hier liegen auf einmal zwei Müsliriegel in dem äh, Wissenschaftszelt. Hm, ne, ich hab meinen. Ich hatte nur einen und den habe ich immer noch. Okay, dann nehme ich einen. Tom, hier mhm. ist noch ein Müsliriegel für dich hier drin. Oh müsli oh. Haben wir Kleeblatt und Eichenschale noch? Ich hab ja, Kleeblatt habe ich auch. Ich habe meine eigene Müsli-Riegel, ich brauch die nicht. Achso. Boah, ich sag darf nicht ich mal rein. kurz an die, Darf ich mal kurz an die Ruhig Kiste kommen? Ja. Okay. Eichenschale und Kleeblatt. Jetzt habe ich unsere Kiste gehauen. Die machen wir hier alles rein, was wir so brauchen für, für Werkzeuge und sowas. Die neue Kiste. Mhm. Also gerade für die Pfeile brauchen wir zum Beispiel, zum Beispiel diese Distel-Dinger. Ich noch mal so mehr ich noch mal einen zweiten Pürea starten. Wir brauchen mehr Pürea-Geschichte. Es reicht nicht, das reicht, ja, das was, reicht du, nicht. Ich brauche. Ja, aber guck dir mal an, wie lange das, das dauert. Es ja, dauert wirklich lang. Ich habe irgendwann, irgendwann so ein Pilzding mal losgelassen und der ist immer noch nicht durch. Ja. Äh, doch, ich, den habe ich schon eingesammelt, den mal. Okay. der mal. Aber der, das dauert ewig. Okay, man, das jetzt so. Dann hab ich den ganzen Quatsch hier, dann brauche ich das nicht mehr. Da kommt das hier noch rein? So, jetzt hab ich's verkackt. So. so, immer Stacks machen, bitte. Warte mal. So, was ist das eigentlich? Ich, noch... ich mag Torben, wie er das? sein Führergerät anschaut. Ich bin hier da am Arbeiten, überhaupt nicht nur am Anschauen. Turm der Pürier-Menschen. So, wir können auf jeden Fall noch genügend Pfeile machen vorerst, das ist schon mal gut. Hm? Für, für Pfeile haben wir genügend Stuff, wir brauchen halt nur. Ja, ich hätte halt gern auch einen Bogen, aber wir haben nicht genug Fliegenpfeile. Ich will jetzt noch als nächstes was ganz Wichtiges bauen und zwar ähm, ein Spinnrad. Dafür brauche ich Ton. Ja. Stinnenrad. Haben wir schon mal, ne? Die Probleme. Haben wir eigentlich. Wir haben ja keine. Oh, doch, wir mhm. haben ja eine Map. Boah. Oh, lol, ja. <lacht> wir haben einfach eine Map, das war mir nicht klar irgendwie. Baseball, ähm, Eiscap, okay. Cool. Warte mal, wo ist denn. Ich kenne die noch nicht so ganz. Wo ist der Baum? Ah, ja, da ist das Eichenlabor, okay. Hm vielleicht mal, wie, wie kann ich denn, ich, vielleicht mal in die Richtung irgendwie mal gehen, oder so, so dahin. Nein. Das ja, ich würde sagen, schon. dass wir jetzt auch, äh, Wisst ihr? Schlafen gehen gleich. Ja, das auch. Aber halt, dass wir mal in eine andere Richtung gehen, da, dass wir vielleicht ein, ein Gebiet entdecken, vielleicht mit Ton oder so. Oh, Ton wäre so toll. Ja, ich mache mir jetzt noch schnell Verbände. Ich habe keine mehr. It's not lemon crime, but... Also, ich habt Essen Trinken wieder voll. Das ja, ist ich auch. Ich bin Should we call it a day? Was brauchst du? Yeah. Was? Du hast gerade irgendwas gesagt, du machst jetzt was? Verbände. Ja, ich, äh. Ja, ich hab drei Verbände nur gemacht für den nächsten Tag. Ich hab nur vier Verbände, das ist auch zu wenig. Ich will keine Probleme in. Dann können wir hier nochmal was zum Braten draufhauen. Und wie ich sagen, dann gehen wir jetzt schlafen. Da bin ich dran mit hm. ja, voll. Warte, ich hole noch kurz äh, ein paar Pflanzenfaser. Habe ich noch mehr Verbände? Dann bin ich ready für morgen. Okay, das sollte reichen. Wieso muss ich denn im Lager sein, um, um das zu machen? Oder nimmt es das automatisch aus den Kisten, wenn man in der Nähe steht? Was kann denn auf ja. den Zube ins Zube herein, da? da? Also die Kiste ganz rechts ist nur für so Sachen wie ähm, Dings ähm, okay. Die Kiste ganz rechts ist nur für Waffen und Werkzeuge und sowas. Alles, was man dafür braucht. Zum Beispiel sind jetzt gerade die ganzen Sachen für Pfeile drin. Und die anderen hier ist so die Trash-Kiste, wo alles ist. Und die kleine ist Essen. Gut. Aber jetzt gehen wir schlafen. Jetzt ist es Zeit zu Ja, bitte. Ich stehe schon die ganze Zeit vom Zelt. To time, to time to hit the hay. Time to hit the hay. So, the hay, heart, the Oh ja, lass mal singen und tanzen. <lacht> so, das ist, das sagte der Smoothie Maker? Aber nee, das muss der Torben machen. Das ist sein, sein Projekt. Ja, das ist fertig. Torben ist der Smoothie Maker. So, ähm. Können wir noch essen? Ich habe hier sowas gemacht, aber ich. Warte mal, ich leg da mal was rein ich weiß nicht, ob das was zu essen ist. Mal ganz kurz zu so sehen ja. Ja, hier. Ist Hä? ausgetappt? Hä? Ich irgendwie so... Pilzbreite, den ich nicht ah, essen Ah, doch, doch, ich weiß warum. Entschuldigung. Warte mal, gleich, gleich, gleich. Steht nicht analysiert. Ja, ja, genau. Mach ich gleich. Ah, man muss ihn freischalten. Man oh, kann. Doch, doch, doch, doch Hä, aber ich kann ihn trotzdem nicht essen. Nee, jetzt muss man Jetzt kannst du Pilzriegel draus bauen anscheinend. Oh, Pilzriegel. Gott. Das klingt so gut. Äh, aber wo? Um, am, am Lagerfeuer? Nee. Um, sind die gar nicht zum Bauen überhaupt? Ich auch nicht. Das ist ein Kiemenrohr. So, was, Ach so, da ist ein Kiemrohr, da kann man tauchen. Wie geil ist also, das? was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles Neues? Was haben wir jetzt? Ja, warte mal diese, ganz diese kurz. Da Pilzriegel. Um, Herstellung und Schmelzofen Pilzriegel. brauchen wir. Brauchen wir einen Schmelzofen ja, klar, ein Schmelzofen, ja. leck mich am Arsch. Eine und Schmiede den Pflanzenbrei man konnte man, man denn auch nicht essen? Doch, doch, den, ich leg dir zwei Stück rein. Ja, weil ich brauche irgendwas. Ähm, wollen wir dann. Oh, ich habe verdorbenes Fleisch. Oh, das ist super! Das brauche ich für was. Leg das auch ich mal in, ein, das, in die Essenskiste. Ich tue ja, es einmal analysieren und einmal in die Essenskiste. Ja, perfekt. Was soll das sein? So, so. Okay. Ja. Achso, guck mal, das verbraucht es gar nicht, wenn ich das mache. Hä, ich kann den Pflanzenbrei auch nicht essen. Ja, man kann den verdorbenen Fleischbrei, kann man hier auch reintun. Und dann kommt hab's da hab's irgendwas raus. Ich kann den was? Pflanzenbrei nicht essen. Hm. Soll da auch was mitmachen? Of Offenbar. Gemein Problem, so. ich habe jetzt nichts mehr zu essen. Aber ich bin ja. Ja. Ich hab halt jetzt auch gedacht, dass das Smoothie-Ding jetzt von unserer, unserer Rettung ist, aber. Also ich bin, nicht es, ich bin es voll, ich bin komplett mit allem voll, aber ich habe halt nichts, nichts mehr dabei jetzt zumindest. Außer den Riegel, den ich aber Werfen, ungern verbrauchen. Würde. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr zurück in die. Was macht denn da immer so Wumm? Was ist wenn ich eine Kiste öffne? Ähm. Ich würde sagen, wir gehen los, oder? Ja, wollen wir was? in die Richtung, wo ich markiert hatte? Boah, auf jeden Fall was zu essen. Was bringt Pflanzenbrei jetzt? Wissen wir noch nicht. Ich wollen wir mal in diese andere Richtung oder eher ja, nicht so? Welche andere? Hm, ich hatte sie markiert, Moment. Dass wir mal so... ...da so vielleicht hingehen. Hier so. Oder hier links. Was ist das hier? Oder... Oh, auf jeden Fall was zu trinken, was zu essen unterwegs. Hier nach unten. Ja, ich glaube, ja, lass mal hier nach hier, bitte. Ja, unterwegs ja. kann ja jederzeit trinken und essen wir auch hin. Was ist denn das? Wir haben ja keine, keine Himmelsrichtung, oder was? Aber ich habe so? hab ja gepingt, ne? Das hast du gesehen. Ja, aber ich sehe den Ping nicht. Also im... Sp ah, jetzt dachte ich es. <lacht> noch alles trinken Ich bin full, full. ich war das schön. Ja, ich nicht At least it's clean. Aber danke dass du es schon das fünftausendste Mal sagst, dass du voll full, full bist. Mhm. Das ich bin, ich, ich, besonders Brauche brauch, brauch übrigens nichts mehr zu essen oder zu trinken erstmal, aber ich, ich habe jetzt also ein weder was Schau gut. mal, schau mal, komm mal her zu ja. mir, äh, Torben. Ah, ja. Das hier ist glaube ich auch Lehm oder Ton oder so. Siehst du? Oh, Man muss ja. es erst so. Oh. Ja. Ton. Ja. Ich hab ein Spinnrad. Okay, <lacht> genau. Ich gehe jetzt mit euch mit, aber trotzdem. Äh, bitte, bitte was? Ich habe ein Spinnrad. Achso, Ach ich hab... Ja, wir, wir brauchen ja mehr. Hallo? Ich höre das Oder erste. Was für was wird es noch brauchen? Oh, da vorne ist wieder ganz viel Saft. Ich habe hab wieder unendlich viel von den Disteldingern von ja, Stacheln. Mit Pfeile. Ich habe auch Geräusche, ich habe ein bisschen Angst. Ich brauche was zu trinken, sonst wäre hast dich gleich. Da ist was. Ja, yep. ich wollte sagen. Hm? Ich höre ganz komische Geräusche, ich weiß nicht, wie das ist. Wieso kann ich mein Ding nicht öffnen? Ich höre irgendwie Geräusche, als würde jemand lachen. Ich habe ein bisschen Angst. Bitte? Hörst du das auch, Wolle? Das sind diese, diese Milgen, oder? Ach, das sind oder? die kleinen, oh Gott sei Dank. Ja, irgendwie, konnte ich konnte es nicht einordnen. Oder ich brauche noch Angst. was zu essen, jetzt. Dann bin ich <lacht> <da>. <lacht> ähm, ja, schau mal, hier, hier ist so ganz viel Saft am Boden. Und Tau. Ich weiß nicht, ob das auch Essen gibt. Bei mir, wo ich stehe, sind zweimal Tau-Tropfen. Ich gebe dir ein bisschen was. Hier ist eine Höhle. Mmh, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Nee, kann ich nur eins. Das ist ein großes, großes böses Viech. Ähm, kann man hier rein? Ja. So, eine Höhle. Durchgang Ameisenbau. Oh, ah, hier sind es? wieder diese Maden und ähm. Jetzt voll viele davon. Ich hab eine. Was, was brauchen wir denn für diesen. Für die, was ist das? Eine Schaufel oder was ist das? Ja, eine Schaufel. Mhm. Hab. Oh, hinter dir. Hier, hier draußen ist noch einer. Hier ist noch was Böses. Das ist nämlich eine oh, Riesen draußen ist noch eins. Oh, da ist auch noch was, oder? Bleib mal bei, bei denen draußen. bei Oh Gott, ich bin fast durch. Ey, sind die so krass, die Viecher, oder? Ja, die, die, die, die, die, die, ja gibt ich so block nicht. Es gibt kleine und es gibt große. Ja. Ja, ich halte mich kurz zurück. Das ist eine große, oder? Ja. ja. Ich muss aber, ich habe jetzt echt Hunger, ich verhungere Hunger gleich, ne? Ja, deswegen lass mal ein bisschen rumlaufen, vielleicht finden wir noch Pilze. Ja, wo ist meine Markierung Ja, die Pilze, die waren, die sind voll selten irgendwie geworden. Aber irgendwie hatte ich gerade eben auch so ein Oh Leute, hier ist, hier, ja, hier ist ein äh, Lager und Ding. Oh, kann ich, die, kann ich das Enten. hier essen? Warte, mal, kann ich das nicht essen? Oh, ich kann es nicht hacken, verdammt. Wir Stufe 2 dafür. Hier ist eine Kassette, ich mach die mal an. ähm... Das very Ganz viel Saft. Ja, ich komme gleich noch viel mehr. Seid ihr? Da. Äh, einfach ein bisschen weiter nach links. Ich bin gleich dead von nichts zu essen mehr. Oh man. Also im Notfall habe den Müsliriegel. Ah, ich kann den, den Müsliriegel essen. ja selber. Rein. Oh! was? Ich habe eine verrottete Larvenklinge jetzt. Cool. Die lag da einfach. Ich habe ein cool. Schwert. Ja, ich glaube, mein Schwert juckt Du Was? Also wie gesagt, im Notfall kann ich dir den Müsliriegel geben. Ich habe den ja, ich habe meine, hab meine auch gegessen jetzt, weil du es gesagt Achso. hast. Achso, okay. Boah, jetzt ja. fühle ich mich richtig stark. Äh, ich stopp das mal, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, Ja da ist eine Spinne drunter. Eine okay, lass weiter nach links. Die schläft da oder so in ihrem... ...unter dem Blatt. Oh, uh, guckt euch mal diese Statue da an. Igitt. Oh, vielleicht geben diese, diese Rosen hier was. Oh, hier geht's, ra hier geht's rein. Oh, das, okay, da wollen wir nicht rein. Guck mal rein, wenn du wissen willst, was da drin ist. Irgendwas ist hinter mir. Oh, so. okay. oh eine Riesenspinne schon wieder. Oh, immer diese Riesenspinnen. Und der Kopf. Was ist das denn? Hm. Jungspinne. Jetzt. Ja genau und hier nämlich. Hier sind mehr Jungspinnen, hier mehr Jungspinnen, mehr Jungspinnen. Guck mal was wir ganz viel haben. Noch mal noch mehr. Weg Die Mama ist tot. Mama Verschreck ist da. Boah, die ben. ist ja riesig. Die ist noch krasser als die anderen. Wieso kämpfen wir auch gegen die Babyspinnen? Ich weiß es nicht warum wir das. Aber wir können mich haben. holen die ist weg, die ist wieder runter. Also, also, sie wird wieder retri... Ja, du hast kleine that's. Babyspinnen bei dir. Von deinem Po. Okay, lass uns gehen. Sie kommt. Was? Ja. Wie groß ist sie denn? Ich war... Oh, es sind zwei Riesendinge. Ja klar, Mama oh, und Papa. Gott. Ich lieg oben auf dem Kleeblatt. Ich renne. Ich werde aber sterben, ich schaff's nicht. Ich versuch nochmal oh, zu kommen. Shit. Sag mal Bescheid, wenn's bei dir ruhig Schneller ist. als ich. Ja. Oh, ich danke. Ich keine mehr bei mir. Die gehen wieder weg. Ja, ich hab. Ja, ich habe eine bei mir. Scheiße. Ich bin jetzt wieder komplett free. Ich ah. kommt oben. 10 Sekunden. Babyspinne kommt wieder, aber die kann nicht springen wahrscheinlich. Eine von den großen geht grob wieder Schneller, in fünf. Eure Richtung. Ja, danke. Ich habe noch 15 Sekunden. Wir müssen höher, wir müssen höher. Die kommt schon wieder, die große. Kann einer von euch zu mir, zu mir noch rennen? Vielleicht? Nein, ich bin dead. Schafft ihr das? Ich bin dead. Pete ist dead! Ja, so okay, es wird nicht. Das schaffst du nicht, Wanne. Ich hab noch 5 Sekunden. <lacht> Dein Klima. Ich hab noch 20 Sekunden. Eins. Null. Ja, ich komm wieder zurück. Ist die Spinne noch bei dir, oder? Nee, nicht mehr direkt. Hä, hey, da steht Respawn bei der Kinderbox, wo ist denn das? Kinderbox? Die kommt schon wieder, nein, ich kann nicht. Die okay, okay, okay. Most. Ist sehe den großen Ja, die Mondschalter voll. Geht die ins Wasser? Die gehen nicht ins Wasser, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob das hier der beste Weg ist für uns. Ich will auch nicht. Ja, immer aber meinen, ich, ich meinen muss so oder so wieder hin. Ja, genau. Also ich muss jetzt mal Loot holen. Ja, das schon, aber ich glaube, wir sollten danach eher... Wo kann ich sehen, ich wo ich Ja, ich wollte sind. halt sehen, wo ich bin. Da gestorben ist halt, ist halt richtig viel Leben. Bei mir ein, einfach geil. zu mir. Okay, okay. Damit hat sie Find mich nicht. natürlich voll geholt jetzt. ne? Anne weiß halt, wie sie es machen soll. <lacht> da ist ganz, ganz viel Lehm. Okay, Lehm. okay, okay, Leben. Lehm, da ist wirklich viel Leben. Hä, hey, aber du bist doch auch gestorben, oder? Ja, du bist hinter mir, ne? Ja. ja. Was ist denn das hier? Ich weiß auch gar nicht, was wir uns dabei gedacht haben, die Babyspinne anzugreifen, weil wir dachten, dass weiß die Weiß ich nicht auch nicht, werden. ich war beim Leben ganz brav und mache normale Dinge und ihr? Ihr ja, jetzt eine Babyspinne und jetzt irgendein... Was ist das? Ich kann das nicht identifizieren, was das für ein Viech ist. Das Schwierige ist, auch wenn man dann zu dem Platz wieder zurückrennen will, muss man auf dem Weg so aufpassen, dass man nicht in die nächste Spinne läuft. Aber hier sind zumindest Pilze. Ich kann legit nicht sagen, was das für ein Viech ist. Ich soll es einfach mal angreifen. Warte mal, ich schaue bin bei dir im Stream. Oder, oder siehst du es nicht? Was da im Wasser schwimmt, du dem weißen Arsch. Ja, ja, ja, ja. Ich weiß ja nicht. So, ich glaube, ich bin langsam in der Nähe. Ich, ich schieße mal einen Bogen ab. Ich dachte, Wait, ist das einfach, war das gerade ein das ich? Ah. Du bist ja, du hast so wenig... Ein Wasserfloh. Und hier war Lehm. Ist der jetzt böse, weil ich bin genau bei dir. Ich habe ihn gewunscht, mit Pfeil im Bogen. So. Hier liegt ein Pfeil. Okay, ja. ich bin fast bei meinem Rucksack. Oh, da ist noch irgendwas. Hm. Hilfe, verteidigt mich! Ja, die, die geht, die geht. Ja! Was ja. oh, Ich oh, meine, war noch, war. noch nicht. Wo nehme ich das denn? Alles nehmen. Das geht irgendwie nicht. Ich glaub, Ach, der glaub, du trotzdem nur. lieben. Laufenstachel. Mhm, okay. So. So ein Leben davon. Nee, noch tötet, tötet mal immer diese, ja. die Rüstelkäfer, wenn ihr die seht. Immer mit ja, jedem einzelnen. Ja. Warum? Oh, hier ist eine Sp Ja, wegen Essen. Dass wir die braten können dann. Nee, irgendwie habe ich doch noch nicht alles eingesammelt. Hä? Du musst nur zu dem Rucksack und einmal drücken, dann. geht's Ja, ja nicht. aber ich. Das ist nicht. Ich hab nicht alles dran. Warte mal. Das Fallen das. Und Saft Mama. auch mal mitnehmen für Verbände. Und natürlich, ihr wisst, Lehm. Ja, ich kann nur Ich hab Schoffen schon genug Ich hab alles ja, aber trotzdem, Ich habe hab noch nicht einmal haben. Lehm gesehen. Yeah, yeah, die das sind glaubst, so braune dran, Steine. Die läuft die ganze Zeit dran vorbei. Das sind braune Steine. Ich, ich habe keine. Hier ist Spielende. Hm? Ah, jetzt nämlich. Was ist, wenn ich hier rauslaufe? Was passiert dann? Wenn ich gegen Spiel rankomme. Oh, hier sind Bären! Oh! Nimm die mit! Vielleicht gibt's auch irgendwann so Bären, ähm, wie sagt man, Bären... Ja, da oder oben, ich weiß aber nicht, ob ich rankomme. Also, dass man die anpflanzen Beine. kann oder so vielleicht. Da ist eine ja. ein Forschungsstation hier oben. Äh, da ist ein Schiff. da gehen wir hin. <lacht> wir müssen, wir klettern da jetzt hoch. Oh, Jetzt stopp, Leute! Könnt ihr ganz kurz auf mich warten? <lacht> ja, wo bist denn du, du? Ja, du bist da doch direkt da, hey. Halt. Ja, aber ich will mich auch einmal umschauen, bevor ich... stupide hinterher Geil. Bärenbrocken auch im Bären. -Bot. Hier geht's, guck mal, hier geht's hoch. Ich bin halt jetzt, Ja, naja, gar nicht. Forschungsstation. Ich glaube, wir sind einfach so maximal viel zu weit schon für das, was wir eigentlich machen, von unserem Equip her. Und ja, es ist irgendwie... Sozusagen. Immer so. Ähm, um, hier haben das ein ist ein Seid ihr bereit? Eine Bäre hier. You oh. modules have not held up as well as anticipated. Mm. I thought hiding these lab units in the hedge would provide a bit of protection from my rampaging children. But it appears <laughs> not even the sanctuary of these leaves can protect my work from an errant <laughs> flingman disc. The subsequent breaches in the lab structures have invited all manner so. of arachnid invaders to wander in. Boah, hier ist irgendwie so ein Madenfarm. Also hier glaube ich, hier sollten wir unser, wollen wir unser Lager hier hinbauen in den Baum. Naja, wir können theoretisch ein zweites hier hinbauen, ne? Also es spricht ja nichts dagegen. Oh, ist das... Okay, so, das maybe, ist das... maybe, maybe, so. maybe nicht, maybe nicht, nicht, weil ich habe hier eine Spinne gefunden. <lacht> ja gut, das, das haben wir glaube ich überall so. Hold up. Der war da im Apfel. <lacht> Ich hab die, Ameise, die Arme. die Arme. baut es ab und ich klaue das der. Und wenn du jetzt nach links gehst, dann sind ganz viele von diesen Maden oder was für Viecher das sind. Ja, die laufen. Larven. Ja, die sind aber, die sind aber stark. Oder? Weiß ich nicht. Ich wollte nicht. Ja, die schlafen alle. Ne, ich, nee, ich stehe mitten mittendrin. <lacht> <lacht> ähm, wie kann man dieses, dieses Dings nutzen? <lacht> <lacht> Tschüss. Was kann, wie kann man was? Dieses zum zum Schweben. Äh, ja, ich in, du in der Luft. Du musst einmal draufdrücken, wenn du in der Luft bist, dann kannst du Shift links drücken. Es müsste aber auch dran stehen, unten, unten rechts. Müsste dann auch das Ding dran stehen. Nixes. Muss erstmal ausrüsten wahrscheinlich. Ja. 20 Sekunden. Oh. No. Mein soweit, Inventar ihr? ist voll, mein Inventar ist voll. 20 Sekunden. Ich werde ja, Sperre haben. Boah, ist es ist hier dunkel, Mann. 16. Da ist er. It's not so bad, Pete. Ich das ist nicht so got Pete. Jammer mal nicht so rum, so Pete. Bisschen, Pete. Hey, können wir, ich gehe jetzt mal zurück und baue mal mein, mein hier ähm, Zeug und will auch ein bisschen essen. Ja, wollen wir nicht wir könnten hier schon irgendwas kleines hinbauen aber wir müssen ja eh das Material holen von der anderen Seite oder so nicht zwingend hier oh. neu farmen da ja, kommt was Großes da kommt so ein Bombertier Tier ich würde es halt eher im Wasser machen wegen hm, weiß ich nicht da, da fühle ich mich sicher ja da drin ist schon arg dunkel ich würde es auch also hier, hier kann man so easy ran machen, so ja ähm, Zelt Machst du Zelt, ich mach Ding, ähm. Mhm. Ein Feuer. Ich sammle dir mal Steine. Hast du schon einen für, äh, ein Feuer oder was? Nee, nee, ich hab. Ich hab Achso! Ja, okay, warte, ich kann's ja verschieben. Ich so voll weit weg und. Hier an der, der Spachel. Äh, wie heißt denn das hier? Sparte, ja, jetzt halt hier so Sparte. ungerade alles. Das ist halt so. Aber oh, gut. Das ist doch egal. Ah, wir haben leider... Ja gut, was uns jetzt fehlt... Äh, ah, immerhin einen Korb können wir machen. Korb ist besser als nix. Was ist das, was du da machst? Keine Ahnung. Wie heißt das? Ist es ein Garten? Ja, irgendwie so ein garten -Ding. Oh, so einen Garten wollte ich auch bauen. Ja, das ist cool. Ein Gartenbeet. So, ich habe zumindest eine kleine Vorratskiste. Brauchen wir trockener Gras. Ich hol mal schnell noch trockenes Gras. Oh, mein Inventar ist voll, der mich am Arsch. Okay. Oh, ich hab von irgendjemandem Speer jetzt aufgesammelt. Hübs. Wer du den Speer hier rumliegen lassen? Keine Ahnung. Ich nicht, ich hab meinen mein Speer noch bei mir. Ach so. Da, nee, ich war's nicht. Da Endlich muss es etwas Madenhaut. haben ihn wieder hingelegt. Er muss aber hier von mir. Kann sein, dass er von sein. mir war, aber ich, ich hab einen, also. <lacht> Hast ja, du das trockene trotzdem. Gras eingesammelt? Mhm. Okay. Haben wir trotzdem wieder hingelegt. Das ist nett, Mann. Was macht ihr so? Biu, biu, biu. Wir müssen hier noch ein bisschen was sammeln, damit das Feuer da geht. Ja, deswegen sammle ich. Äh Ach so, ist an, ist an. Nenn das Ding hier mal B. Lager B. Lager B? Okay. Ja, können wir uns unterscheiden. Mhm. Haben so, wir jetzt nur ein Zelt hier. Ein Spinnenbrat, ich brauche noch grobes Seil. Ich dachte, es geil? langt eins oder muss jeder eins haben? Ich glaube schon, oder? Ich probier doch mal. Ich glaube, wir können alle an einem, oder? Benutzen. Kannst du es auch benutzen jetzt, wenn ich dran bin? Ähm. Ja, also das, also das Schlafen ist zwar ausgegraut, aber weil die Uhrzeit noch nicht erreicht wurde. Ich mache mal da meinen Respawn-Punkt. Hm. Ich muss, da, ich, muss Geht, eh noch mal, ich muss eh noch mal an einen anderen ran. Dieser Speer. Ja, nimm den doch jetzt mal <lacht> Oh Mann, wir haben irgendwie gar kein Fleisch, ne? Ich, ich gehe mal ein bisschen herum. Also ich gehe mal zurück und muss ein paar Sachen sammeln, sonst kann ich hier nichts bauen. Ja, wir, uns fehlt noch ganz viel für mein hat aber, aber du kannst doch hier noch ein bisschen looten. W warte mal. Was brauchst denn du alles? Noch rote Ameisenbrocken, Saft und Seile. Seile ist nicht das. Na ja, Saft findest du hier, Seile findest du hier. Und was was andere rote Watt? Ameisenbrocken? Mhm. Äh, uh, da sind so die Libellen oder so eine Scheiße. Wo? Oh. Ähm, um, da wo ich bin, so, Beziehungsweise, warte. Ich schieß die ab. Ja. Also, ich schieß die ab. Das sind große und dann sind so kleine. ganz, Da sind ganz viele kleine Fliegen, by the way. Wenn wir richtig viel Böse Ja, die machen. brauchen wir. Ja, ja, aber die großen, die machen mir ein bisschen Sorgen. Wo sind die kleinen? Oh ja, das Die kleinen sind alle, ähm, daneben. Mal gucken, ob ich da was holen kann. Ja, ja mit Fall und Bogen ist es natürlich zu lecker. Ja. Wenn ich halt nicht treffe und dann auszusehen so ein, zwei da hinten treffe, dann... Und komm, wir gucken uns hier ganz entspannt noch um. Schau mal, da ist Saft für dich. Voll safti. Schau mal hier, Saft. Äh, ah, da hinten also, ist eine Spinne. Vorsicht. Da ist eine Spinne. Die Kleider ist... Take my Süßigkeiten. Da irgendwie bisschen weiß. bedenken, wie ich da bin näher rangehe. Verstehe ich. Oh, Hätte ich auch. Trinken. Oh Mann, ich sehe den nicht irgendwo an, wie sie... Sind. Stimmt, okay, eine habe ich. Trinken. Ah, komm ich durch. Okay, das ist ja, der Nachteil, mal. dass hier ein bisschen weniger trinken ist. Boah, guck mal, ah, das sind Glühwürmchen ja. sind das. Wo ist keine Fliegen. Nee, guck mal, die leuchten. Ah war schön aber aber was bringt uns da hinten, das da hinten schimmert irgendwas grün Ja, mich dabei Nee, irgendwie habe ich Angst, ich glaube, das ist ein Käfer, der giftig ist oder so. Das sind glaube ich Siehst die